Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Video hier für euch am Start. Und für die Füchse unter euch, die mich nicht auf Facebook verfolgen, was ich natürlich überhaupt nicht verstehen kann, ähm, erstmal eine kleine ähm, Ankündigung. Und zwar kommt jeden Tag um 12 Uhr jetzt ein bosshaftes Video von mir. Also bosshaftes Material immer jeden Tag, worauf ihr euch freuen könnt. Dafür auf jeden Fall schon mal Daumen nach oben, würde ich sagen. Und ja, heute rauche ich parallel dazu noch Shisha. Weil der Boss, der kann natürlich immer die Sachen hier nicht immer unter einen Hut bringen, weil ich viel zu erledigen habe. Und da muss ich halt äh, das halt, ähm, ja, gleichzeitig machen, sag ich mal. Aber ich versuche das für euch so ein bisschen zu vermindern, dass das nicht so störend rüberkommt. Aber ihr wisst, der Boss raucht Shisha. Parallel dazu fickt er diese Schwuchtel Jimmy Blue. Kleiner Füßel hier von mir. Habt ihr vermisst, aber kommt jetzt wieder. Aber ihr wisst, wenn man so an seine alte, bosshafte Form rankommen will, das dauert ein bisschen, wenn man nicht so hoch gestiegen war wie bei mir. Ist es nicht so einfach, aber ihr wisst, ich bin der King, da geht es schon. Und ja, heute mal so ein geschichtliches Video, da die ein oder anderen von euch eventuell nicht so gut in der Schule sind, wie ich damals auch natürlich, werde ich euch ein bisschen aufklären, weil ist natürlich trotzdem wichtig und da ich so eine wichtige Person in der Weltgeschichte bin, kann ich das natürlich easy machen, weil ich in den meisten Sachen halt selber verwickelt war. Und heute erstmal so eine kleine Story so über so ein ähm, Land, ja, so ein bisschen Probleme bereitet hat, und zwar war das so vor gut ähm, einem halben Jahr, würde ich sagen. Und da hat mich der äh, Obama von äh, Amerika, glaube ich, hat er mich angerufen. Meinte so: Hey, da ist so einer in äh, China oder so irgendwo oder Korea, weiß ich nicht. Dieser Kim, irgendwas, der macht so ein bisschen Welle, der macht so ein bisschen Stress, der macht so ein bisschen Angst, ob ich das eventuell regeln könnte dachte ich mir so, ja gut, ähm, der Boss, der kann das mal kurz machen, so ein bisschen nebenbei, so ein paar Leute zeigen, wo es lang geht, mache ich natürlich gerne. Und habe ich dann natürlich gleich unter den Hut genommen, meine Freunde, ist der Boss erstmal in sein Privatchat eingesteppt, den Lambo im Gepäck gehabt natürlich und rüber gedüst. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, die Leute, wo ich da angekommen bin, wie die geguckt haben, wo die mich gesehen haben, erstmal diesen astral starken Körper, dann noch mein ähm, ja, luxuriöses Auto. Da waren die Leute ein bisschen geschockt, aber, kann man nichts machen. Auf jeden Fall war das auch ein bisschen heikel, sag ich mal. Weil, wo ich da reingekommen bin, kamen da erstmal so Panzers und äh, Raketenwerfer und so auf mich gerichtet. dachte ich mir so, okay, was ist denn jetzt los? Bin ich erstmal ausgestiegen, nicht, dass die hier meinen Lack zerkratzen oder sowas. Das ist natürlich gepanzert, aber ich dachte mir so, bevor die jetzt irgendwas hier verbeulen, gehe ich erstmal raus. Und äh, wollte den Typen erstmal erklären, dass der King jetzt anwesend ist. Haben die mich irgendwie nicht so ganz verstanden. Der eine Typ hat mir auf mich geschossen mit einem Raketenwerfer, müsst ihr euch vorstellen. Ist natürlich an meiner stahlharten Brust abgeprallt. Da waren die erstmal ein bisschen verblüfft. Dachte so, okay, was ist denn das für ein Typ? Und ja, dann haben die mich irgendwie angebetet oder so. Kann man natürlich verstehen. Da Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich den erstmal umgeklatscht. Und habe dann erstmal hier diesen Chef gesucht. Ist so ein kleiner Dicker. Ist nicht schwer zu finden. Und ja, haben wir dann gemacht. Dann bin ich zu dem hingekommen. Dann bin ich gemeint, hey, Kollege, was soll denn die ganze Scheiße? Was machst du denn da? Mein Kollege hier, Obama hat mich angerufen. Meinte so, du machst ein bisschen Welle. Dann der Typ, ich weiß nicht, welche Sprache. Das war aber irgendwas komisches, so Zing-Zing-Zung oder so habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Dachte ich, der will mich verarschen. Weiß ich nicht, ob er das wollte oder ob er nichts anderes konnte. Auf jeden Fall habe ich dem dann erstmal so eine Schelle gegeben, so eine Zuhälterschelle mit der Rückhand natürlich, wie sie es gehört als Boss. Und ja, dann war der erstmal ruhig, war der erstmal so vier 5 Tage so KO am Boden gelegen. Dachte ich, was mache ich jetzt? Habe ich halt ein bisschen gechilltes Para gezählt. So kann man in vier fünf Tagen gut machen, so den Minutenverdienst. Und ja wo er dann wieder aufgewacht ist, war er ganz geschockt, war so, hey, hey, was ist denn jetzt los, was soll denn das hier? Und da habe ich so die Sache erklärt, so was da los ist, warum er sowas macht und so. Und dann meinte er so, ja, er hat so ein bisschen Probleme und so, aber jetzt wo ich da bin, hat er so ein bisschen Angst bekommen und er weiß jetzt nicht mehr, was er machen soll. Und jetzt ist er auf jeden Fall ein bisschen ruhiger gestellt, sag ich mal. Und er meinte auch, ja, wenn er jetzt Probleme hat, dann richtet er auch sich an mich, bevor er selber irgendwelche Scheiße macht. Also bin ich da jetzt quasi auch so ein Vermittler. Und so habe ich die Sache quasi ganz easy geklärt, kurz, ja, war keine Ahnung, eine Stunde hat es gedauert oder so, das Fliegen und so. Und da habe ich quasi die Welt wieder mal gerettet. Und ja, die ganzen Typen haben mich dann irgendwie angebettet, als ob ich hier der größte Gott der Welt wäre, was ich jetzt natürlich nicht ganz bin, aber schon eher so hoch angesiedelt, würde ich mal meinen. Und so habe ich quasi die Welt gerettet. Falls ihr mehr solche Stories von der Geschichte hören wollt, ich habe dann auch mal in... Amerika selber habe ich auch mal so ein paar Sachen geklärt hier mit den Präsidenten und so und in Deutschland natürlich auch. Da habe ich viele Sachen gemacht, meine Freunde. Da kann ich euch viel aus dem Nähkästchen quasi erzählen. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Da kann ich euch natürlich einiges bieten. Ich dachte mir auch eventuell, dass ich mal so meine Garage zeigen könnte. Da ist der ein oder andere Benzer natürlich auch vorhanden. Also wenn ihr das sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und euer emp doch ist auf ist auch die Bitches. No homo. Skurr.